I'm a genie, yeah. Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch, meine Lieben. Ich heiße Larissa, bin 43 Jahre und bin heute Ernährungscoach und Personaltrainer. Ich habe mich extra umgezogen, weil tatsächlich laufe ich in der letzten Zeit immer mit diesen Klamotten rum. Und Mädels, ich habe ein anderes Problem. Das heißt, wenn ich vor dem Kleiderschrank stehe, habe ich die Gedanken, wann soll ich das ganze Zeug anziehen, weil tatsächlich entweder trainiere ich selbst oder trainiere ich mit jemand anderem und da ziehe ich halt diese Klamotten an und dieses T-Shirt habe ich übrigens vom Waldemar bekommen und einen riesen Dank an ihn und ich weiß nicht, wo du bist, aber ich danke dir vom ganzen Herzen. So, Viele kennen mich als Lady Smile, weil tatsächlich ich gehe durch das Leben bewusst mit einem Lächeln und wenn wir an Lachen oder Lächeln denken, dann verbinden wir meistens immer etwas Positives damit. Also das heißt, es geht uns gut, wir fühlen uns gut. Wenn wir aber jetzt an unseren Körper denken würden und da reinschauen könnten, was glaubt ihr? Würde dein Körper lachen? Würde dein Körper lächeln? Würde er diesen Song singen, I feel good? Oder sieht es da doch anders aus? Ich meine, wie schauen deine Blutgefäße aus? Wie, werden deine Organe mit genug Sauerstoff versorgt? Oder sind deine Blutgefäße verkalkt, verstopft? Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Ich meine, Motto deines Lebens. Todesursache in Deutschland Nummer 1 geht auf Herz zu. Wie sehen deine Organe aus? Ich meine, wenn wir unseren Bauch mal anschauen und... Anwesende natürlich ausgeschlossen. Aber wenn natürlich schon da schon ein Bauch ist, dann bedeutet, dass die Organe schon mit einer Fettschicht umhüllt sind. Und Fett, er überlegt: Okay, wo, wo soll ich dann jetzt hin? Und der leichte Weg ist natürlich nach vorne. So und äh, fast alle Krankheiten entstehen durch zu viel Gewicht. Und diese ganzen Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, die kommen nicht auf einmal. Die entstehen oder die schmoren in unserem Körper und irgendwann mal sind sie da. Und irgendwann mal klopft jemand an die Tür, du machst auf und sagst, Diabetes ist da. Und sagst, hallo? Und dann sagt er dir, hallo? Aufenthaltsgenehmigung extra von dir erteilt. Ich stehe schon seit zehn Jahren hinter der Tür und jetzt darf ich rein. Also wie gesagt, diese ganzen Krankheiten, die kommen nicht einfach so, sondern die schmoren, schmoren, schmoren und irgendwann mal brechen die aus. Ein Drittel der Weltbev Weltbevölkerung leidet an Übergewicht und Nummer eins belegt Amerika mit 38,2%. Prozent. Was glaubt ihr, wo Deutschland liegt? Zehnter Platz mit 28,8 Prozent und ich denke, das ist schon ganz, ganz vorne, wenn man überlegt, dass wir knapp 200 Länder haben. Und dann stellt sich die Frage, wollen denn die Menschen abnehmen? Klar wollen die Menschen abnehmen, abnehmen. aber nur 90 Prozent scheitern es leider und nur die 10 Prozent kriegen es wirklich hin. Und es gibt viele Faktoren, die dabei sehr wichtige Rolle spielen, ob wir das Erfolg schaffen oder nicht. Und ich möchte mit euch gerne über ein paar Faktoren sprechen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Der erste Faktor ist, hört euch bitte diesen Satz an, wir wollen nicht abnehmen, weil wir abnehmen wollen. Wir wollen nicht abnehmen, weil wir abnehmen wollen, sondern dahinter steht etwas ganz, ganz Größeres. Und dieses Abnehmen, das ist eigentlich der Weg dahin. Ein Beispiel von mir. In meinen Jugendjahren, also mit 17, war ich, oder seit meinem 17. Lebensjahr, war ich Bulimie krank. Wer kennt Bulimie? Bulimie ist eine Erstörung. Das heißt, der Mensch erfrisst sich voll, dann sucht, sucht er sich halt ein Plätzchen und dann wird das Ganze los. Und zwar tagtäglich oder auch mehrmals täglich. Und das war mein Alltag. Ich wollte sehr, sehr gerne abnehmen als junges Mädel und ich habe mir halt gedacht, oh, das wäre doch der schnellste Weg, aber schwupps, da war ich süchtig. Das heißt, ich bin mit den Gedanken aufgestanden, so, wie kriege ich mich voll, wann kriege ich mich voll und wann werde ich das Ganze los? Also wie ein Drogensüchtiger von Tag zu Tag. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was tut meinem Körper gut, weil ich wusste, das wird ja, ich werde das sowieso los. Und irgendwann, als meine Eltern das rausgekriegt haben, da war das natürlich noch schwieriger. Und als mit 23 Jahren ich es geschafft habe, aus dieser Sucht, rauszugehen und da muss ich sagen, also Gott sei Gedank, weil damals, ich habe sehr geschämt, über das Thema zu sprechen, das heißt nur mein Ehemann wusste Bescheid und meine Eltern sonst keiner und so war ich damals ganz allein und mit Gottes Hilfe habe ich echt geschafft, diesen Weg zu gehen, weil er hat mir... Er hat mir Kraft gegeben und er hat mir diese Hoffnung gegeben. Larissa, also das Leben, was du lebst, das ist nicht alles. Es gibt noch so etwas Großartiges und Wertvolles für dich. Und das hat mir so, das hat mir stark gemacht und das hat mir Hoffnung gegeben. Und, und deswegen, und das war für mich damals, wo ich da stand, habe ich nicht gedacht, oh, das wäre cool, wenn ich, da, wenn ich das schaffen würde. Nein, für mich stand damals Leben oder Sterben. Weil ich wusste, so kann ich nicht leben. Auch da habe ich selbst also sehr oft äh, Suizidgedanken Suizid gehabt und ich wusste, so werde ich niemals leben. Das ist kein glückliches Leben. Kein süchtiger Mensch würde behaupten, ich bin glücklich. Und deswegen und dieser dieser dieser Motiv war sehr stark und emotional. Leben oder sterben. Das heißt, wenn du in deinem Leben etwas verändern möchtest, du möchtest abnehmen, du möchtest etwas mehr Sport machen, deswegen ist es sehr wichtig, was bewegt dich. Wenn du sagst, oh, das wäre schon cool. Ich glaube, dass, also dieses, dieses Motiv, der ist nicht so stark geprägt. Und deswegen lade ich euch ein, jetzt einen Stift zu nehmen, Papier zu nehmen und mindestens drei Punkte aufzuschreiben, warum ihr abnehmen wollt. Warum? Was bewegt euch, etwas zu verändern? Drei Punkte. Nur drei Punkte. Was ist euer Motiv? Was wollt ihr dadurch im Leben erreichen oder vielleicht vermeiden? Ein weiterer Motiv, was mich zum Sport zum Beispiel bewegt hat, als ich 30 war, kam plötzlich ein Gedanke. So, Larissa, du wirst 40 und wenn du 40 wirst, willst du doch fit sein. Und dann habe ich angefangen zu laufen, obwohl laufen mochte ich, mochte ich eigentlich nie und so habe ich angefangen und wie ihr wisst, man fängt an, man lässt es sein und sowas genau bei mir und irgendwann mit 37, da kam dieser Klick, so 40 ist ja schon nah. Und so habe ich seit meinem 37. Lebensjahr, ich bin Spätsündler, habe ich angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Und seitdem gab es keine Woche, wo ich keinen Sport gemacht habe. Und mit 37 habe ich dann regelmäßig angefangen und in zehn Monaten lief ich meinen ersten Marathon. So schnell kann es passieren. Und heute, mit meinen 43 Jahren, kann ich sagen, ich bin fitter als mit 20. Als wir damals mit Andreas nach Rom geflogen sind, da hatten wir unseren 20-jährigen kennenlern gehabt. Da haben wir bis zu 5 Uhr nachts oder morgens getanzt, um 10 Uhr aufgestanden, den ganzen Tag noch die Stadt erkündigt. Wir waren total fit, also es geht alles. Und ich lade euch ein, diese Liste, die ihr jetzt angefangen habt, wenn ihr zu Hause seid, diese Liste zu ergänzen. Und je mehr Punkte ihr habt, desto besser wird es für euch. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Wahl der Ernährungsform. Ich sage extra. Ich sag extra nicht Diät, weil das Wort Diät mag ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht und Wissenschaftler sagen es auch, wenn ein Mensch durch eine Diät abnimmt, dann ist es ein Wunder, weil sowas gibt es nicht. Und es gibt heute so viele Diäten. Es gibt äh, äh, wenig Fett, also Low Carb, Low Fett, High Protein. Dann gibt es Diäten mit, äh, wo man nur Shakes trinkt. Es gibt Intervallesfasten. Es gibt äh, Diäten, wo man nur 8 bis 10, äh, 800 bis 1000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen kann. Es gibt heute so viele Bücher über vieles. Wer hat schon mal gehört, dass Kaffee schlecht ist? Wer hat schon mal gehört, dass Fett schlecht ist? Wer hat schon mal gehört, dass Kohlenhydrate schlecht sind? Kennt ihr diesen Witz? Als wir klein waren, hat man uns gesagt, so Kind, isst dein Teller auf, dann gibt es gutes Wetter. Was haben wir heute? Wir haben übergewichtige Kinder und eine globale Welterwärmung. Also, nicht alles, was wir, was, was wir anhören und annehmen, ist automatisch gut für uns. Ich bin mir sicher, dass unser Körper so genial ist, so wunderbar ist und dass da etwas wirklich Individuelles gehört. Ich weiß, dass wie ich mich ernähre, so kann Andreas sich überhaupt nicht ernähren. Genauso ist, es im, genauso ist es andersrum Und wenn du schon vor einer Wahl stehst, so wie soll ich mich denn ernähren? Möchte ich dir zwei wichtige Punkte geben. Eins, ist das gefährlich für deine Gesundheit? Weil tatsächlich gibt es so viele Diäten da draußen, aber es gibt keine langjährige Studien, die belegen, dass wird gut für deinen Körper sein. Es gibt, es gibt eine, ich nenne extra keinen Namen, es gibt eine sehr, sehr äh, berühmte Diät, kam aus Amerika 1000, in den 70er Jahren, Sie war sehr berühmt, im 2007 lief Insolvenzverfahren äh, dann durch. Ich, nehm, ich nenne extra keinen Namen. Und deswegen ist es sehr wichtig, wirklich Verstand einzuschalten und nicht andere entscheiden zu lassen, So zu welcher Form entscheidest du dich? Und dann ist es wichtig zu entscheiden, weil diese Form muss wirklich deinen Vorlieben entsprechen, deinem Alltag entsprechen und diese müsstest du langjährig ausleben, mindestens ein Jahr, nicht ein Monat, sondern wirklich mindestens ein Jahr lang. Und wenn du das gefunden hast, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Und das Thema ist ja sehr, sehr interessant und wenn es und in diesen 18 Minuten ist es sehr schwer, über alles zu sprechen. Wenn es für dich interessant ist, da draußen steht mein Stand und du kannst gerne deine Daten hinterlassen und jeder, der die Daten hinterlässt, bekommt von mir ein mein Workbook zu dem Programm 100 Tage Lächeln abnehmen als PDF-Datei. Ich würde es da sehr, sehr gerne zeigen, aber jemand hat es. Mitgenommen. So, und unter allen Interessenten, wir werden fünf Coaching mit mir zu diesem Thema verlassen. Also, ich lade euch dazu ein und äh, zum Schluss möchte ich euch gerne mit einem Satz in die Pause lassen. Dein Körper ist der einzige Körper, den du jemals haben wirst. Kümmere dich gut um ihn und bring ihn zum Lächeln. Eure Ladies smile.